Willkommen zu Frag den Roger Videos mit echtem Mehrwert immer Dienstag und Donnerstag live und nachher zum Nachschauen auf YouTube und Instagram. Heute geht es ums Thema LinkedIn Profil Turbo und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du dein LinkedIn Profil entsprechend aufwerten kannst, dann bleib dran, nach dem Intro geht's weiter. einen wunderschönen guten morgen hier aus herisau wir haben draußen wunderschönes wetter deswegen bin ich auch auf der seite ein bisschen dunkler weil ich heute keine leuchten äh, aufgestellt habe weil äh, ihr seht ja um mich herum nur blauer himmel ein bisschen schleierwolken auf dieser seite ne? <lacht> heute geht es ums thema linkedin profil turbo ups ich hoffe jetzt dass das äh, da schalte ich mich mal ein bisschen leiser so Jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen besser, dass es nicht so auf, äh, ausschlägt. Jo, also heute geht es ums Thema LinkedIn Profil Turbo. Ich zeige, ich sage mal so, in einem kurzen Überblick, wie man auf LinkedIn besser gefunden wird und wie man sein Profil auch ein bisschen überarbeiten kann oder nicht nur ein bisschen, sondern relativ viel überarbeiten kann, um eben auch auf LinkedIn besser gefunden zu werden. Und dann zeige ich ganz zum Schluss noch kurz, wie man seine Business-Seite auch ein bisschen aufpeppen kann. Gut, dann wechsle ich mal zum Screen Sharing hier auf meinem LinkedIn Profil zu erreichen über linkedin.com in slash Roger Ruckstuhl. Und zwar seht ihr hier, das äh, lasst euch nicht verwirren, hier dieses äh, In ist normalerweise blau beziehungsweise heute ist es offenbar ein bisschen farbig. Äh, Sie haben letzte Woche schon das geändert auf komplett schwarz. Das hat immer eine politische Aussage und äh, das lasse ich jetzt mal so unkommentiert, nur falls dieses äh, Video vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal angeschaut wird. Ne? <lacht> Also, schauen wir uns mal an, so der erste Eindruck des äh, Profils. Ich bin jetzt selbstständig, das kann man selbstverständlich auch für äh, als Privatperson oder wenn man eine Stelle sucht, nutzen hier einen aussagekräftigen Header hinzufügen. Bei mir ist es ganz klar, ich unterstütze KMU in Social Media und Online Marketing, damit sie es so selbstständig wie möglich machen können oder mache es auch selbst. Dann hier ist es äh, jetzt neu. Und zwar dieser, dieser äh, sag mal Kurzbeschrieb von äh, dir selbst, das ist jetzt neu mit 220 und nicht mehr nur mit 120 Zeichen, deswegen ist es hier auch ein bisschen äh, länger und ich sage jetzt mal, man muss nicht alles immer mit äh, Emojis machen, wie ich das gemacht habe. Bei mir ist es halt einfach so, ich bin farbig, äh, wie du auch siehst, am Hintergrund meines äh, Bildes hier, äh, mein oranges T-Shirt. Ne? Also ich bin immer farbig unterwegs, bei mir ist nichts schwarz-weiß, außer vielleicht äh, im Sommer die kurze Hose, die ist dann weiß, aber ansonsten bin ich immer relativ farbig unterwegs und deswegen passen diese äh, Emojis auch zu mir und äh, zu meinem Profil. Und um das Ganze jetzt zu bearbeiten, kann man hier auf den Stift klicken und dann kommt diese Ansicht. Hier könntest du jetzt noch auswählen, wenn du Premium-Mitglied bist, ob man dir zum Beispiel äh, kostenlos E-Mails zuschicken kann, also einfach normale Anfragen. Das würde zum Beispiel Sinn machen, wenn du jetzt Premium-Mitglied bist und äh, auf Jobsuche, damit man dir sofort eine Nachricht schicken kann. Und hier könntest du dann auch noch einstellen, ob du diesen Premium-Profil-Badge äh, angezeigt werden oder an, angezeigt lassen möchtest oder nicht. Und das macht auch Sinn, wenn du Premium bist wertet das Profil einfach ein bisschen auf. So, jetzt haben wir hier den äh, Kurzbeschrieb, den sogenannten Profilslogan. den solltest du so aussagekräftig wie möglich gestalten und zum Beispiel meine beiden Hauptthemen, Social Media und Online-Marketing, sind sofort auf den äh, ersten Zeichen ersichtlich. Da sind es auch so zwischen 50 und 70 Zeichen. Und zwar deswegen sollten in diesen 50 bis 70 Zeichen schon ersichtlich sein was du genau machst und zwar auch deswegen, weil sie in der Kommentarfunktion als erstes ersichtlich sind und da sollte dann schon ziemlich drinstehen, was du genau tust, um eben entsprechend gefunden zu werden und die Leute dann auch darauf aufmerksam zu machen. Dann die aktuelle Position, die kann ich aus meinen Positionen, die ich unten dann im Profil, zeige ich noch, hinzugefügt habe, auswählen. Dann habe ich hier Ausbildung in meiner Einleitung anzeigen. Ich habe auch jetzt gerade vor einem Jahr die Ausbildung zum Erwachsenenbildner abgeschlossen, den zwei Beis mit Zertifikat und hier auch noch die Branche, ist bei mir halt so Marketing und Werbung. Hier hat man auch nicht, nicht sehr viel Auswahl, schon sehr viel, aber manchmal ist etwas nicht dabei, weil ich mache ja noch mehr als Marketing und Werbung. Dann selbstverständlich die Postleitzahl, äh, wo man ist und so weiter, da muss ich glaube ich nicht ganz äh, drauf eingehen. Hier hätte man noch die Möglichkeit Kontaktdaten hinzuzufügen, zum Beispiel die Webseite von mir, äh, zum Beispiel auch die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und so weiter. Hier gibt es noch äh, Instant Messenger hinzuzufügen, also das kann man alles sehr gut bearbeiten. und wenn ich das Ganze gespeichert habe, dann ist es auch aktuell. Jetzt neu ist auch hier diese Serviceleistung. Das ist vor allem für, für Firmen sehr interessant, wo man hier diese Serviceleistungen hinzufügen kann. Und ich habe hier jetzt angegeben, ich arbeite auch remote. Wir sind ja jetzt am Livestreaming hier immer Dienstag und Donnerstags um 10.10 .10 Uhr. und hier könnte man auch noch schreiben, linkedin mitgliedern mit denen sie nicht vernetzt sind, erlauben ihnen Nachrichten zu senden. Das möchte ich eigentlich nicht, weil sonst wird man zugeballert mit äh, Nachrichten. Gerade im Moment haben wir so ein bisschen Problem, dass äh, ganz viele Marketers und äh, Leute, die wahrscheinlich irgendwo einen Kurs besucht haben, ja, du musst die Leute anschreiben und mach Premium und kauf dir ein paar In-Mails und schreibt die Leute dann an, das will ich eigentlich nicht und auch bei den Kontaktanfragen hat es teilweise wirklich ganz komische Anfragen drunter. Dann hier, wenn du jetzt zum Beispiel auf Jobsuche bist, dann kannst du hier noch angeben, dass du auf Jobsuche bist, ne, dass man dich auch anschreiben kann, dass man dich auch findet, weil auf LinkedIn sind sehr viele Recruiter unterwegs und das, was ich dir wirklich ans Herz lege, ist diese Info. Ich habe das jetzt auch wieder mit ein paar Emojis gestaltet, um eben auch äh, hinzuzufügen, was ich genau bin. Also da ein bisschen mehr äh, zu beschreiben. Soweit ich weiß, hast du hier 2000 Zeichen zur Verfügung. Äh, du kannst das so machen, du kannst es aber auch äh, anders machen. Ich gehe mal kurz zu Sonja Berger, die hat das auch relativ gut gemacht. Damit ich hier mal von einer LinkedIn-Trainerin eben auch dieses äh, Profil zeigen kann. Hier hat es äh, Top-Kenntnisse, die Sonja noch hinzugefügt hat. Auch das, äh, die Info. Und wie ihr seht, ich habe das praktisch eins zu eins kopiert und auf mich äh, umgeschrieben. Ich fand das relativ gut. Und zu den Vorstellungen und so weiter komme ich jetzt noch. Du hast hier die Möglichkeit, wenn du dieses vorgestellt noch nicht hast, dann kannst du das oben im Profilbereich hinzufügen, einfach hinzufügen, zum Beispiel jetzt auch diese Kenntnisse und so weiter, Qualifikationen anzeigen, weitere Informationen, auch unterstützte Sprachen. Das ist auch relativ wichtig, ob du jetzt Deutsch, Englisch, Französisch, was auch immer für eine Sprache sprichst. Und unter Vorgestellt hast du dann die Möglichkeit, Beiträge und verschiedene ich sage mal, äh, Artikel hinzuzufügen, auch zum Beispiel Links, äh, ich habe hier Auszug aus meinen Projekten, das ist ein PDF, was ich hier verlinkt habe, äh, wo man sich einfach ein bisschen mehr Informationen reinholen kann. Dann äh, gibt es hier auch noch einen Blogbeitrag, zwei, drei von mir. Du kannst hier auch ein YouTube-Video hinzufügen, äh, um einfach besser gefunden zu werden. Hier sieht man dann die Aktivitäten, die äh, siehst du vor allem selbst und auch andere Personen können, wenn, wenn man miteinander vernetzt ist, entsprechend diese Informationen reinholen. Jetzt zur Berufserfahrung. Da geht es wirklich darum, dass das dein digitaler, ich sag mal, äh, Lebenslauf ist. Heute sagt man ja nicht mehr Lebenslauf, heute ist ein Curriculum vitae. Ich mag dieses Wort gar nicht, weil es ist eigentlich äh, ein Lebenslauf, ne, den man da hinzufügen kann. und der Punkt ist, dass du hier deine Berufserfahrung entsprechend hinzufügen kannst. Das heißt, da wo du schon mal warst oder wo du jetzt bist. Ich habe hier die ganzen Logos, die kann man nicht manuell hinzufügen, sondern dazu braucht es wirklich eine, eine Business-Seite, da komme ich gleich noch zu, um eben dieses Logo zu sehen. Und da gibt es auch ganz viele Logos, die dann zum Beispiel so aussehen wie hier, ne, wo es keine kein wirkliches Logo zugibt, weil die co beach -Tour, wo ich drei Jahre unterwegs war mit denen und verantwortlich war für Social Media und Online-Marketing, da gibt es halt kein Business-Profil bzw. keine Business-Seite zu. Deswegen ist hier einfach nur so ein, ja, man könnte es mal als business House bezeichnen. Und wie du hier siehst, gibt es natürlich vom Erkennungswert her ein paar Unterschiede. Also das ist relativ klar, dass hier auch, da komme ich dann gleich noch zu, dass man eben hier auch ein Logo nimmt, was so klein dann angezeigt wird. Bei der Berufserfahrung solltest du auch darauf achten, dass du, du kannst hier über das Plus 1 hinzufügen, aber wenn du jetzt diese Berufserfahrung entsprechend hinzufügst, seit wann und so weiter du da tätig bist, du kannst hier auch eine Beschreibung, deiner Tätigkeit erfassen, da auch nicht allzu detailliert äh, drauf eingehen. Du hast aber auch noch die Möglichkeit, hier Inhalte hinzuzufügen und äh, das kannst du und da musst du schauen, dass du immer wieder speicherst. Okay, machen jetzt, jetzt hat es geklappt. Das heißt, wenn du hier eine Information oder zum Beispiel ein Video, ich habe hier auch mein meine Projekte wieder verlinkt, hier ein, ein Profilbild bzw. ein Bild von dem hier ist es ein Video, was ich verlinkt habe auf YouTube und hier gibt es noch fünf weitere. Jetzt siehst du, wenn ich da drauf klicke, kommt es ein bisschen komisch daher. Also es ist nicht ganz so nett gelöst von LinkedIn, weil ich muss hier auf mehr Anzeigen gehen und äh, sehe dann zum Beispiel, wenn ich hier zurückgehe auf dieses Video. Also ich muss hier, auch der Link funktioniert nicht, also es ist ein bisschen schwieriger und wenn ich hier auf Anzeigen gehe, dann komme ich auf das äh, Video zu diesem Thema, was ich jetzt hier verlinkt habe. Und wenn du jetzt eine Berufserfahrung hinzufügst, dann kannst du hier beim Unternehmen, wenn du den äh, Namen einfügst, dann hast du hier schon die Möglichkeit. Äh, das verlinkte Business-Profil, also wenn die Firma schon ein Business-Profil hat, kannst du das hier hinzufügen und das ist natürlich von Vorteil, weil man dann sofort sieht, aha, Roger Ruckstuhl ist hier, Roger Ruckstuhl Digital Marketing heißt meine Firma und das macht das Ganze noch etwas attraktiver und sind nicht immer nur graue Mäuse wie hier zum Beispiel. Dann bei der Ausbildung ist es auch wichtig, also alle Zertifikate, die du irgendwo erworben hast, bei einer Schule oder so, wenn es diese Schule gibt, verlinke diese. Hier habe ich jetzt die äh, SWEB 1 und beschreibe da auch, was du darin äh, gelernt hast, was der Inhalt war. Ich habe hier jetzt zum Beispiel Google Switzerland noch äh, registriert, dann die Bescheinigung und Zertifikate kannst du auch noch hinzufügen. Hier habe ich jetzt Google Partner hinzugefügt, da geht es mit dem Google Logo, hier auch Google Ads. Hat hier ein kleines Logo, da hätten Sie Google Ads einfach am besten weggelassen und nur dieses Ads Logo genommen und dann kommen wir zu einem Bereich, der noch relativ wichtig ist, nämlich zu deinen Kenntnissen und Fähigkeiten. Die kann man extern bestätigen lassen und eben auch, dass du andere bestätigst, aber schau bitte darauf, dass du hier nicht einen quasi Linktausch machst, sondern wirklich darauf, dass hier nur bestätigt wird, wenn es auch wirklich der Wahrheit entspricht und nicht einfach sagen, komm, ich bestätige dir zehn Kenntnisse, wenn du mir im Gegenzug auch bei mir zehn Kenntnisse bestätigst, das wird irgendwann auch der linkedin LinkedIn, wie hieß das nochmal, Algorithmus, so jetzt habe ich es, den LinkedIn Algorithmus auffallen, dass hier immer äh, gegenseitig äh, diese Kenntnisse bestätigt werden. Du kannst auch äh, einen Test machen, aufgepasst, diese Tests sind in der Regel in Englisch, damit kannst du deine Fähigkeiten auch noch äh, bestätigen oder eben auch neue Kenntnisse hinzufügen, falls diese noch nicht in deinem Profil drin sind. Und äh, hier geht es um die Empfehlungen, die kannst du entweder erteilen, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, meistens beruht das ein bisschen auf Gegenseitigkeit, habe ich hier also gemacht und äh, deswegen ist das fast auch kohärent mit den Zahlen und äh, da solltest du auch nicht unbedingt betteln gehen, äh, aber darauf hinweisen, dass man doch froh sei über eine Empfehlung. Das kommt immer gut, ist im Prinzip wie die Referenzen auf deinem äh, Curriculum Vitae. Bei den Qualifikationen und Auszeichnungen kannst du auch mehrere Sachen hinzufügen. Hier zum Beispiel auch wichtig, deine Sprache hinzuzufügen, dass dort auch bestätigt wird, welche Sprachen du sprichst und die Recruiter dann auch entsprechend sehen, hey, der kann ja Englisch und zwar sogar das Business Englisch. Das ist genau das, was ich suche. So, jetzt natürlich je ausführlicher du dieses Profil entsprechend ausfüllst. Auch beim Profilbild, das ist jetzt noch nicht ganz so perfekt, aber immerhin äh, ist es aktuell. Ich musste das wegen den etwas längeren Haaren mal ein bisschen aktualisieren. Mein Profilbild war gute zwei Jahre alt. Hier auch bei der Sonja Berger, man sieht es, sind relativ viel Informationen auch drin mit den Kenntnissen und Fähigkeiten. Und äh, ich konnte auch, manchmal braucht es ein bisschen eine externe Sicht, mein Profil überarbeiten. Das heißt, Sonja gab mir auch ein paar Tipps. Äh, sie macht das aus zu 100 beruflich, wie man das hier auch sieht. Also es sie ist LinkedIn-Trainerin und äh, wer da mal ein bisschen mehr darüber wissen will, kann sich entweder an mich wenden oder eben an Sonja. und äh, Jetzt kommen wir noch kurz zu den Business Seiten, weil das vielleicht auch die eine oder andere Firma noch interessieren könnte. Im Prinzip ist es ganz einfach, eine Business Seite zu erstellen. Und zwar klickt man hier oben auf mehr und dann haben wir hier Unternehmensseite erstellen. Wenn man noch keine hat, kann man eine erstellen. Und ich habe jetzt bereits eine erstellt und die sieht dann so aus. Also hier hat man die Möglichkeit, sein eigenes Unternehmen darzustellen und auch äh, zu promoten. Äh, man kann hier folgen, man kann Beiträge veröffentlichen und äh, was zum Beispiel sehr von Vorteil ist, ist auch dieses äh, Titelbild. Ihr seht, hier habe ich noch relativ kurze Haare, ne? das ist gute zwei Jahre her fast und äh, hier sieht man auch ganz klar, das ist mein Logo, Roger Ruckstuhl. Ich mache Social Media, Online Marketing, Coaching und Webdesign auch noch. Das heißt, hier ist auch wieder klar ersichtlich, ich bringe Ihr Business online zum Erfolg mit Social Media und Online Marketing, ob im Sparring oder, <lacht> ups, oder von mir gemacht. Das heißt, hier habt Ihr definitiv die Möglichkeit, auch Euch als Firma äh, zu präsentieren oder die eigene Firma entsprechend zu präsentieren. Und wenn ich jetzt mal auf die Mitgliederansicht wechsle, dann sieht das so aus und hier habt ihr auch die Möglichkeit, über uns äh, etwas über die Firma zu äh, beschreiben, auch wo der Standort ist. Zum Beispiel hier gibt es auch mehrere Standorte, die man hinzufügen kann. Das ist zum Beispiel jetzt mein Hauptbüro. Man kann hier Jobs veröffentlichen, man kann eine Stellenanzeige aufgeben, man sieht, welche Personen beziehungsweise welche Mitarbeiter hier arbeiten dann haben wir hier noch die Videos die ich hinzugefügt habe und die Analyse gibt es dann im Premium-Bereich und hier eben auch noch die Werbung wenn man zum Beispiel Werbung hat, dann kann man hier auch nachschauen und Webseite besuchen. Das ist auch ein Button, den man bearbeiten kann, wie man gerne möchte. Ich gehe jetzt mal zurück auf die Administratoransicht und die Titelbilder sind ein bisschen tricky. Die haben ein spezielles Format, nämlich 1128 x 191 Pixel. Wenn man ein größeres Bild macht, dann kann man das entsprechend ein bisschen verschieben, wie man es auch hier sieht, Position ändern. Ich gestalte das meistens gerade direkt in diesem äh, Frame drin. Da muss man auch schauen, das Titelbild, wenn man hier unten, das ist hier fertig, man sieht es kaum auf dieser Linie, also zur Hälfte des Profilbilds. Also wenn man hier hinten noch etwas Wichtiges drin hat, äh, sollte man schauen, dass das ein bisschen in die Mitte rückt. Und die Analyse, ich meine, das ist jetzt meine Firmenseite auf LinkedIn, ist also nicht so viel los hier. Da wird sicherlich mehr los sein, wenn man da mehrere hundert Mitarbeiter oder auch ein paar Mitarbeiter mehr hat. Was ich jetzt nicht so schätze, ist, wenn man mich auf eine Firma einlädt, also auf eine, eine Businessseite einlädt. Das ist nicht so mein Ding. Entweder folge ich der Firma, weil sie guten Inhalt äh, präsentiert, man kann ja auch seine Firmenseite entsprechend mal posten auf LinkedIn und die nächste Möglichkeit ist natürlich auch hier sogenannte Community Hashtags äh, zu erstellen. Diese Community Hashtags sind drei maximal, die man nutzen kann. Hier kann man zum Beispiel seinen persönlichen Hashtag wie fragt den Roger, ist äh, der Hashtag, den ich meistens nutze, wenn ich etwas äh, veröffentliche auf LinkedIn. Und eine Minute Social Media ist ein Format, was ich zwischendurch mal produziere, wo ich einfach innerhalb von einer Minute ein bisschen was über Social Media erkläre. Und das ist also auch zum Thema der Firmen Business Seite, wo man sich halt eben auch als Solopreneur oder als Einzelunternehmer und so weiter präsentieren kann, auch GmbH und so weiter. Und wenn ich hier jetzt ein Logo habe. Also man unterscheidet ja zwischen Logo und Wortmarke und so weiter, Wortbildmarke. Ich habe jetzt hier ein spezielles Logo, quasi ein Emblem, diesen runden Kreis mit meinem RR und der spiegelt sich dann auch hier in meiner Berufserfahrung wieder, wenn ich das äh, die Firma verlinke. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, diese Businessseite neu zu erstellen und dann auch mit dem gleichen Namen. Es gibt äh, Firmen, die haben hier bereits schon zum Beispiel den Firmennamen hinterlegt bei Personen, aber noch kein Logo. Jetzt ist wichtig, sobald man diese Firmenseite erstellt hat, diese Businessseite, sollte man hier nochmals die Firma hinzufügen, also den Eintrag bearbeiten und die Firma nochmals hinzufügen, dann wird das Logo hier auf der linken Seite auch angezeigt. Gut, das war es also zum Thema LinkedIn. Am Donnerstag geht es dann um Xing, wo ich äh, über Xing euch zeige, wie dort das Profil bearbeitet werden kann, was für Möglichkeiten das es äh, gibt und äh, wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Umsetzung und wir sehen und hören uns immer Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr. 10.